Hillel, der Alte, er lebte etwa um 20 vor Christus herum, wird in mancher jüdischen Erzählung für seine Sanftmut gefeiert. Einmal hatten zwei Männer miteinander gewettet und gesagt, wer hingeht und Hillel ärgerlich macht, der erhält 400 Sus. Da sagte einer, ich will ihn ärgerlich machen. Er ging zu Hillels Haus. Dieser war gerade beim Haare waschen. Der Mann ruft mehrfach laut nach Hillel. Dieser hüllte sich ein und ging hinaus vor die Tür. Er sprach, mein Sohn, was begehrst du? Der Mann antwortete, ich habe dir eine Frage vorzulegen. Frage, mein Sohn, sprach Hillel. Jener fragte, Woher kommt es, dass die Köpfe der Babylonier so rund sind? Hilel antwortete, Mein Sohn, du hast eine große Frage getan, weil sie keine geschickten Hebammen haben. Der Mann entfernte sich. Soweit, so unspektakulär. Der Mann kommt allerdings wieder und wieder. Ruft jedes Mal aufs Neue Hillel aus seinem Haus, bringt jedes Mal eine neue Frage mit, die Hillel wertschätzt und geduldig und geschickt beantwortet. Schließlich sagt der Mann: Ich habe noch so viele Fragen, aber ich fürchte, du möchtest böse werden. Hillel hüllte sich ein, setzte sich vor ihm nieder und sagte: alle Fragen, die du noch zu tun hast, tu getrost. Da sagte der Mann, Hilel, deinetwegen habe ich 400 Sus verloren. Und da saßen sie zusammen. Das ist eine Geschichte von der Sanftmut und vom Gewinnen und Verlieren. Der Mann will 400 Sus gewinnen und versucht, Hillel zu bezwingen. Hillel hingegen will gar nichts gewinnen und sitzt am Ende mit einem Freund mehr da. Das ist eine Geschichte von der Sanftmut, die darauf verzichtet, selbst zu erraffen und gerade deshalb offen ist für Gottes Geschenke. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erden als Erbe erhalten.